Sicherlich die wirtschaftliche Herausforderung, dass nochmal ähm, die Bodenbildung auf sich warten lässt, was Umsätze angeht. Verbunden mit der Chance, dass wir über Digitalisierung sicherlich auch zusätzliche Erlöse machen könnten, aber das geht nicht schnell genug. Unsere Inhalte, das bekommen wir immer wieder bestätigt, sind Geld wert, aber immer noch nicht haben wir diese Büchse gefunden, in der das Geld liegt. dpa nimmt uns schon viel Arbeit ab. Die Erkenntnis, dass wir als Lokalzeitung unsere Stärke eben auch lokal und regional ausspielen können, ist verbunden mit der Einsicht, dass wir die überregionalen Nachrichten fast ausschließlich über dpa beziehen und da eben auch auf Qualität angewiesen sind. Ob das noch weitergeht, weiß ich nicht. Sicherlich werden wir in Zukunft auch viel mehr über Bewegtbild sprechen müssen. Das ist eine Erkenntnis, die wir auch schon gefunden haben. Lokal machen wir das recht gut. Aber wir haben auch immer gesagt, wir wollen kein Sender werden. Wir wollen nicht dem TV nacheifern. Aber inzwischen geht es schon so weit, dass man ja ein sehr reichhaltiges Angebot haben muss. Und das können wir nicht alles alleine stemmen. Kräfte sparen.